Tina hat von einem Rohstofflieferer eine E-Mail bekommen. Und ja, was geht es in dieser E-Mail? Es geht um einen Sachmangel. Wir haben hier beschädigte Roh Schaumstoffe, also beschädigte Rohstoffe. Und da haben wir telefonisch schon vorher etwas vereinbart. Und zwar haben wir einen Preisnachlass ausgehandelt. Wir bekommen eine Gutschrift, und zwar über Proto 2380 Euro im Nachhinein, also nachträglich. Und das Besondere hier ist jetzt, dass wir diese Ware nicht zurücksenden. Es liegt ja so keine Rücksendung vor, sondern wir behalten die Ware. Und daher können wir jetzt auch keine Stornobuchung machen, sondern wir lösen das buchhalterisch anders. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Wir haben also folgenden Geschäftsfall: Wir halten eine Gutschrift für diese beschädigten Rohstoffe, für diesen Sachmangel im Wert von 2380 Euro brutto und wir wollen jetzt den Buchungssatz bilden. Dazu schauen wir mal in den Kontenplan rein und zwar bei den Aufwendungen bei den Werkstoffen. Wir haben hier Rohstoffe, 6.000 Aufwendungen für Rohstoffe und da finden wir jetzt unten drunter das Konto Nachlässe Rohstoffe, und zwar 6200NR, Nachlässe Rohstoffe. Und dieses Konto brauchen wir jetzt für die Buchung dieser Gutschrift. Der Buchungssatz dazu lautet dann wie folgt, 4400 Verbindlichkeiten 2380. Das heißt, die Rechnung oder der Rechnungsbetrag wird jetzt gemindert. Wir haben einen Preisnachlass, deswegen stehen die Verbindlichkeiten hier jetzt im Soll und das Ganze dann an das Nachlasskonto 6002 Nachlässe Rohstoffe jetzt im haben weil sich ja der Aufwand mindert mit 2000 Euro Netto und dann müssen wir noch die Vorsteuer berichtigen und zwar 600 Vorsteuer 380 Euro ja das heißt was machen wir jetzt konkret wenn eine Sachmangel vorliegt da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten entweder wir senden die Werkstoffe bzw. Ja auch Handelswaren zum Beispiel zurück, dann machen wir eine Storno-Buchung. das heißt wir drehen den Buchungssatz, den ursprünglichen Einkaufsbuchungssatz um und berichtigen dementsprechend den Wert der Buchung. Wenn wir das Ganze nicht zurücksenden, wenn wir also die Ware behalten, dann handeln wir einen Preisnachlass aus mit dem Lieferer und diesen Preisnachlass den buchen wir auf ein entsprechendes Konto, nämlich auf ein Nachlasskonto. So, Tina hat jetzt noch einige Fragen offen und da kannst du ihr vielleicht helfen und mal überlegen. Und zwar, aus welchen Gründen vereinbaren wir denn keine Rücksendung? Also welche Gründe könnten vorliegen, dass wir äh, bei einem Sachmangel die Werkstoffe nicht zurücksenden? Und das Zweite ist, wir haben jetzt das Nachlasskonto 6002 in Erach, Nachlässe Rohstoffe, kennengelernt. Schau doch mal im Kontenplan nach, wie die Nachlasskonten der anderen Werkstoffe heißen und wo sie zu finden sind. Und die letzte Frage, was machen wir denn am 31.12. mit diesen Nachlasskonten? Also wie werden die wohl abgeschlossen? Über welches Konto schließen wir diese Nachlasskonten ab?